Und du liest gerade ein Buch? <lacht> Hallo zu diesem neuen Video. Zumindest für einige. Das Video kam auf unseren Zweitkanal echt gut an. Wenn ihr Lust drauf habt, können wir hier ein vanilla prank format draus machen. Durch mein letztes Video sollte zur Abwarten das ja alles gesagt sein. Ich schaue auch immer nach Formaten, die man auch bei solchem Wetter machen kann. Und da würde sich das schon anbieten. Ihr kennt das bestimmt, wenn so Leute fragend feststellen, was man gerade tut. Du verschenkst gerade die Arme, ja. Nee, ihr kennt doch bestimmt diese YouTube-Videos, wo immer einer nur redet, da weiß der andere immer nicht, was er machen soll, während das nickt dann und blinzelt und nickt dann ganz energisch und schüttelt den Kopf und nickt ja. dann wieder. Und film ab. Und du tätigst dir gerade einen Anruf? Äh. Du tätigst dir gerade einen Anruf? Ja. Und liest dabei im Buch? Nee. Nicht? <lacht> ah, du hast da ein Buch auf deinen Knien liegen. Ja, das lese ich später weiter. Ist entspannt. Nee, äh nicht. <lacht> Du sitzt unentspannt im Park rum? <lacht> ja. Mm, okay. Und ihr spielt hier gerade Ball? Nee, yeah, kommt dann raus. Und du sitzt hier und zeichnest ein Bild? Jo. Das ist natürlich. Und ihr macht hier gerade Musik? Ihr macht hier gerade Musik? Äh, ja. Mhm. Mach mal schön die Seitenstimmen. Morgen äh, oh, oh, fängt meine Schule wieder an. Und du willst dich jetzt ein bisschen mit mir unterhalten? Ja, gerne. Okay. Sie tun mir gerade Geld rein. Die machen hier auch eine legeren Entspannungsfreizeitspaß. Bitte was? Ob es äh, hier entspannt ist? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Nö, ich freue mich nur, ich finde das schön. Ach! Und das packen Sie jetzt ein? Ja. Und ihr zwei sitzt hier einfach auf der Wiese? Sorry, what? Äh, Do you speak English? Ihr zwei, ihr könnt nicht so gut Deutsch? Uh, Deutsch, no. Ach so. Und äh, ihr wollt jetzt, dass ich äh, Englisch spreche? Sorry, we don't understand. Only, only English. Yes. English. Ich hatte gerade kurz die Idee, das noch ein bisschen mehr Aqua zu machen. Und habe so gesagt, hey, lehn dich mal so richtig interessiert nach vorne. So, so aufs Knie gestützt und so richtig interessiert. Und jetzt guckt mal, was da, was da raus geworden ist. Na, bisschen die Füße kühlen. Die Füße ein bisschen abkühlen. Ah, äh, let's cool the feet inside the water. Hey, fellow kids. Veranstaltet ihr einen von euren Jugendtreffs? Ja. Ein bisschen Drogen nehmen? Ja. Ein bisschen einen reinkiffen? Ja. Ein bisschen zusammen chillen? Finding the water too cool. Uh. So keeping the feet outside the water. Uh. Uh. Um. Changing the state of feet sometimes wet, sometimes dry. Jetzt uh. schön jetzt hier noch ein bisschen, diesen Feierabend genießen. Ja, ich muss in die Richtung. Und Sie wollen hier ein bisschen entspannen? Bitte? Sie wollen hier gerade so ein bisschen entspannen? Ja. ja. Nicht so Lust mit Leuten zu reden? Okay. Ein bisschen einfach die Sonne genießen. Schön im Park auf der Decke. Schön entspannt machen. Ich möchte echt meine Ruhe haben. Augen zu, bisschen Ruhe haben. Und du liest gerade ein Buch. So, das war's dann jetzt mit dem Video. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann sagt uns, gibt uns Feedback und je nachdem, wie das ausfällt, machen wir dann mehr davon. Peace. Filming kind of. Mein Freund ist dort und wir sind mit Pete. Peter, do die Fenster liegt die Richtung drum gezeigt. Jungs. Du ähm. Hänger. Ah, tschüss.